Okay, also. Wo ist die Kiste? Ich habe doch eine Kiste. Da draußen ist die Kiste. X. Cool. Das Fahrband darf rein. Schlüssel behalten wir. Magnum behalte ich. Die Waffen behalte ich mal. Eigentlich würde ich gerne Treibstoffkanister mitnehmen. Aber wir kommen mal ohne durch, würde ich sagen. Das war 10. Okay, ich mach noch kurz, ich mach das Noise Gate ein bisschen stärker, vielleicht nimmt er das Rauschen nicht so auf. Ich glaube, ich habe den Öffnungsschwellwerk ganz runter gedrückt. Vielleicht sollte ich den nicht ganz runterdrücken. Vielleicht so? Ja, ja, das scheint mir besser zu gehen. Okay, also, da waren wir letztes Mal, da kommt dieser Ekel-Tentakel raus. Also gehen wir mal in die große Haupthalle. Ich mach jetzt was richtig aus. Da ist eine Spinne. Da ist eine fucking... Spinne. Ich habe keine Spinnenphobie. Aber ich hasse die Viecher. Das ist eklig. Und auch, dass sie so rüber sabbert. Ich frage mich, ob die nur vergiftet oder ob die noch lebendig wird. Das ist ein Poster. Biluwein. Wir nehmen mal mit. Wir sind ja nicht gedamaged direkt, aber. Ich habe mein Feuerzeug nicht. Moment. Ja, ich pass nochmal zurück gleich. Eine Lederjacke davon, ja, mit den Spinnen wahrscheinlich. Wie sieht die Map hier aus? Also wir haben zwei Stockwerke. Ich gehe mal zuerst runter. Da finden wir noch Moon. Sehr gut, sehr gut. Ja, von mir aus. Was wird das? Bandage, with blood, with blood. So. Bandage mit Blut, mit Blut. Also Bandagen mit Blut. Noch mal eine Kerze. Also eine Öllampe. Also ich gehe mal kurz Inventar auslernen und komme dann noch mal zurück gleich. Da ist ein Booty. Ich weiß nicht, ob ich die töten muss, aber... Ihh, das sind kleine Babyspinnen, das checke ich erst jetzt. Ich Nein. Okay, die hat das nicht mehr. Okay, das heißt, ich muss danach, wenn ich die töte, ein bisschen wegrennen von den Spinnen. Alles klar. Aqua nachladen. Achso, ich kann die Magnus, äh, die, ich habe hier die Magnum drauf. Stimmt, die hat andere Munition. Hoffe ich, dass ich die noch kriege. <lacht> Sagen wir es so. Ah, ich bin dieses Fenster. Muss ich das noch ein bisschen kleiner machen? So. Ja, ich nehme die Items immer alle mit, auch wenn ich da später gleich nochmal hinkomme. Man weiß ja nie. Äh, Mund bleibt mal drin. Erstes Hilfeset geht rein. Die Magnum behalte ich noch, falls ein Gegner kommt. Jetzt ist die Frage, ob ich die Spinnen verbrennen muss. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass wir Necrospinnen kriegen. Das würde mich dezent abfacken, sagen wir es so. Moment, Moment, Moment, Moment. Ich wollte noch ein Feuerzeug mitnehmen. Heißt, ich muss eventuell Waffen hier lassen für ein Inventar. Und ich brauche was zu schreiben. Weil anscheinend muss ich mir das Sachen... Machen. Hier steht ein Teil der Lösung. Ich habe mir nicht alles angeschaut, aber... Ich lasse mal kurz das Gewehr hier. da noch für eine Waffe drin? Ah, Granatenwerfer, okay. Weil ich dachte gerade, das MG kriege ich ja nicht. Deswegen hat mich das ein bisschen verwirrt gerade. Äh, ein Block. Guck mal an. Ich guck einmal nach hinten und sehen Block. Perfekt. Mein Zimmer ist immer so toll aufgerüstet. Nicht aufgeräumt, aber gerüstet. Und ich spüre da einen Bleistift in der Tasche. Und meinem Rucksack. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich da reinkomme. Da ist der Schluss. Ah, scheiße, da hat doch die Wand gestochen. So. ich keine Kugelscheibe? Doch, hier. Perfekt. Anscheinend muss ich mir Zahlen von den Billardkugeln aufschreiben, die ich sehe. Einerseits. Und andererseits ich, bekomme ich Symbole, wenn ich die Ölkerzen anzünde. Also, wir gehen jetzt mal runter. Hier müsste die Spinne weg sein. Sehr gut. Wir nehmen das Buch. Ja, ich lese das gleich. Ich habe mein Feuerzeug vergessen. Dann lesen wir zuerst das Buch. Buch mit rotem Einbart. Die Seiten sind alle leer. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Da ist ein Bild auf der Rückseite. Vielleicht muss ich das irgendwo hinstellen. Ich nehme das mal mit. Das Spiel kam ja für PS1 raus und PS1 hat ja nicht standardmäßig diese äh, D-Pads drauf gehabt, also die Daumenpads da. Äh, wie konnte man dann laufen? Also rennen, weil laufen kann man mit dem Pfeiltasten. Ich kann mit dem Pfeiltasten halt so laufen, ne? Das ist auch die Steuerung, die ich eigentlich kenne aus den Originalen. Aber ich wusste nicht, wie man lauft. Vielleicht gibt es da eine Tasten oder Doppeltappen vielleicht. Ich probiere das mal gleich mal. Oh, nope, geht nicht. Hm. I don't know. Ich weiß, dass es spätere Versionen gibt. Ich habe auch meine Plaise 1, die hat äh, die Pads drauf. Aber ich weiß, dass nicht Original. Die sind eh grün, glaube ich. Das sind keine Originalkommstone. Okay, das grüne, die grüne Lampe hat ein Auge. Ein sonderbarer Schatten schwebt im grünen Licht. Was könnte er bedeuten? Okay, da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen, dass ich mir das vielleicht aufschreiben soll. Also: Lampen. Grün. Ja, das kann ich lesen. Passt schon. Hier ist ein komisches Auge, das ich absolut nicht zeichnen kann mal hinten so ein auge <lacht> dass ich das erkenne ja <lacht> dann war hier oben glaube ich eine ich werde was so rasch okay ich schreibe mir die mal kurz auf auch noch also wir haben blau 2 Billardkugeln, mal kurz abtrennen. Dann ist lila 4, orange 5 und grün 6. In der Lösung von Spieltipps steht natürlich drin, welche ich merken muss, aber ich habe es jetzt nicht abgeschrieben so. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben, aber Punkt Punkt Punkt. Mhm. Das ist orange. Oh Gott. Also das ist ein Auge ohne die Seiten. Hat einen Kreis drin mit dem Schlitz und die zwei Augenbrauen. Dann kann ich das Auge durchstreichen. <lacht> okay, ich habe mir das mal notiert so. Ich gucke nur, dass ich nichts verpasse, weil das finde ich echt doof ist. Ist nicht das erste Mal, dass mir das passieren würde in diesem Spiel, von daher... Äh, die Herbs nehme ich auch gleich mit noch. Ich höre da halt irgendwas rascheln. Und ich weiß nicht von wo. Da hinten ist die rote Lampe. Okay, Rot ist ein Auge ohne Pupille und hat 1, 2, 3 oben und 1 unten. mal zurück kurz. Ich schmeiß alles in die Kiste, wie immer. Ich muss sagen, die muss ich jetzt finden Achso, ähm, die sagen, wir müssen zuerst in, dieses, äh, in diese Bar, die wir jetzt waren. Das habe ich erledigt. Und das zweite wäre dann, zu Barry zu gehen. Das haben wir auch erledigt, natürlich. Das heißt, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Die Frage ist jetzt, will ich Benzin Nein, ich nehme mein Gewehrmann. Ich jetzt mal extra nicht. Oh. Ja, gut, dann. Ich dachte jetzt, ich habe gerade über nachgedacht. Eigentlich ist es voll schlau, halt sich so umzubringen. Tut mir leid, es ist passend. Ich werde die Waffe ins Inventar legen. Ich musste es tun. Wir rannten vor den Dingern weg und halfen einander zu überleben. Aber dann entwickelte Robert die Symptome. Ich musste es tun. Diese verfluchten Dinger sind bösartig, es gab keine Alternative. In meiner Lage hätte er dasselbe getan. Nachdem ich ihn erlöst hatte, musste ich ihn im Bad zurücklassen. Nun bin ich wohl der Letzte. Wie konnte das geschehen? Ich werde mir meine Arbeit an diesem Projekt immer vorwerfen. Aber ich werde meine Strafe halten. Aus diesem Ehrenhaus gibt es keinen Kommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Alles steht fest. Ich brauche nur den nötigen Mut. Dass ich vieles unvollenden lassen muss, bedauere ich sehr. Aber alles ist besser, als einer von denen zu werden. Bitte verstehe mich und lass mich mein Leben als Mensch beenden. Auf der Rückseite steht eine Nachricht. Linda. Bitte verzeih mir. Ah, Das ist schon heftig. Linda, I don't want to die. Ah, das war der Brief. Okay. Er muss seinen Kumpel im Badezimmer einsperren. Das ist... ...nicht so toll. Kostenlose Munition wird immer zuerst gebraucht. So. das das klang gerade absolut eklig kann es sein dass der sich befreit hat draußen Ich glaube ich die Waffe ausgerüstet. Ich denke wir haben hier alles was wir brauchen. Hier steht, verschiebe das erste Bü Bücherregal nach vorne, das zweite nach rechts. Ich muss bei Barry irgendwelche Bücher verschieben. Interessant. den nehmen wir mit. Ich rüste mal die Magnum aus, weil ich will die eigentlich leer schießen, dass ich die weglegen kann. Wobei ich kann die noch behalten, vielleicht brauche ich die später mal. Dann habe ich noch einen Moon drin. Weil die jetzt rumzutragen wegen einer Moon ist halt richtig useless. Deswegen will ich das eigentlich nicht machen. Und die Shotgun nehme ich eigentlich nur mit als äh, Safety was irgendwas ist, was ich nicht mit Pistole so schnell tot kriege. Dann nehme ich lieber die Moon mit, also die Shotgun. Okay, das mit der Kiste funktioniert, aber ich gucke kurz bei Barry, ob ich das Regal... Das sind die Wespen, ne? Ja, das sind diese hässlichen Wespen. Also ich muss schnell machen. Ich glaube Nummer 2 war Barry. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Hier steht nur, verschiebe, die, verschiebe die, Leit äh, die die Bücherregale und gehe danach weg. Okay. Ich vermute mal, Kontrollraumschlüssel habe ich. Ich vermute mal, dass der Kontrollraumschlüssel hier gebraucht wurde. Okay, wir kommen also in ein Gebiet... Kiste verschieben. Ah, wahrscheinlich muss ich hier eine Brücke bauen. Wir da noch nicht rüber. Hier drin hat es eine Tür. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Alles klar. Die wollte ich nämlich gerade ausprobieren. Kann ich die jetzt einfach über die erste Kiste schieben? sonst nichts passiert, ich hole einfach mal die Kiste und schmeiß sie auch noch rein. Ich vermute jetzt einfach mal, dass wir ins Labor kommen. Ich weiß nicht, wie viel das Spiel noch hat. Zu viel Werbung hier, verdammt. Sieht aus, als gäbe es noch viel zu tun. Das Problem, was ich eher sehe, ist, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir letztes Mal einen Hinweis bekommen von einer Pflanze, die im Keller ist. Und wir gehen nach unten. Und eine Pflanze, deren Wurzeln im Keller sind. Irgendwie sowas. Mein Controller vibriert hätte meine Schritte im Wasser, wie jetzt. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen mein Bedenken, das ich habe. No, no, no, no, no, no, no. Ich hatte die Leiter runter, die hier hinten... Okay, ich war schon recht richtig. Okay, ja, die sagen, ich muss die Leiter runter. Wir kommen nicht weiter, das heißt, das muss der richtige Raum sein. Ich muss gucken, was ich da machen muss, den Fall. Ich gebe mal kurz meinen Block zur Seite. Aber auf den gezielt, ne. Scheiße, das heißt alles nochmal machen, kurz. Hm. Ich bin überlegen, ob ich speichern will, bevor ich runtergehe. Ich muss noch die Spinnen, ne. Also ich nehme jetzt nichts mit außer die Pistole und ich muss kurz gucken, äh, ob diese Hinweise noch aktuell sind oder ob die random gemacht werden. Also ich lasse mal alles jetzt hier, äh, außer die Magnum in dem Fall vielleicht. Den Residence Key werde ich kurz wasten. Alles klar. Also Spinner, Spinne, Feuerzeug mitnehmen. Wie immer vergesse ich mein Feuerzeug. Unglaublich. Man merkt, ich bin kein Raucher, ne? Traurig eigentlich. Das Problem ist, soweit ich weiß, wird diese Speichermechanik nie besser. Leider. Äh. Also das wird immer so sein, glaube ich. Also anscheinend. Ich weiß es nicht, aber ich glaube. ist ein bisschen nervig. Aber es ist halt eine Spielmechanik, die für dieses Spiel ist. Ist okay. Den Schlüssel wollte ich kurz wasten. Egal, mache ich gleich. Jetzt muss ich da weg, weil jetzt kommt eine Spinne. Nope, nope. Okay, die frisst viel mehr Damage, wenn ich es so mache. Ich muss kurz hier leiser schalten. Sonst habe doppeltes Echo. muss ich gucken, die spuckt aus. Ähm das ist dasselbe Symbol. Sehr gut. Es wäre halt möglich, dass sie da zwei bis drei Optionen drin haben, die random beim Speicherpunkt laden oder so reingenommen werden. Und erst eigentlich, oder random, erst safe sind, wenn ich sie anschaue. Das würde halt ins Prinzip gehen, ah da oben ist man sieht den Arsch von der schon, äh, dass man halt sagen kann, sobald ich sie aktiviere, werden eine von drei Symbolen random ausgelöst und die sind es dann. Der sieht auch noch gleich aus. Ich habe die Pupille falsch gemalt, ich Affe. Der hat nur einen Punkt drin und keinen Schlitz. Das ist wichtig. So was entscheidet am Ende vielleicht, ob ich recht habe oder nicht bei solchen Rätseln. Das ist das Problem. Da stimmt noch, genau. Die zwei Striche links und rechts sind ganz wichtig. Ich vermute mal ein Drehpuzzle, bei dem wir dann bestimmte Objekte so drehen müssen, dass die die Augen passen. <lacht> Oder ein Schattenspiel. Diese ekligen Spinnen geben nichts. Sehr gut. Ich frage mich nur von wo die kommen, dass sie so groß sind. Schauen wir noch kurz den Pultisch an. Blau 2, Rot 3, Judith 4, Orange 5, Gelb. Grün 6, Gelb. Gelb sehe ich nicht mal von hier. Also ich sehe es, aber ich sehe nicht, was das ist da oben rechts. Könnte auch eine 3 sein, theoretisch. Vielleicht die 13. Nee, 3. Ich weiß nicht, was war die 13 im Pool? Hm. I don't know. Aber wir haben alles mitgenommen jetzt. Das rote Buch habe ich, Ja. Vielleicht ist es wichtig, was ich da gecheckt habe. Die Rückseite, schick. Okay, ich speichere nicht. Das ist schnell gemacht, dieser Fortschritt. Den lassen wir so, wie er ist. Ich frage mich halt wirklich, ob ich die Haie töten kann. Oh, shit! Okay, die gehen mega für mich. Ich muss kurz in die Bank gehen, in dem Fall. Also in die Bank. Ah, den Zettel kriegen wir erst, wenn wir die Waffe mitnehmen. Interessant. Ich weiß ja nicht, ob ich die Haie töten kann. Im Hinweis steht einfach nichts. Hier steht nur ähm, lauft dem Uhrzeiger sein, bla bla. Achtet natürlich auf die Haie und bleibt keinesfalls stehen. Das ist alles, was das was Spieletipps mir dazu sagt. Ich weiß also nicht, ob ich die Haie töten kann. Oder ich, ob ich einfach diese 30 Mund kriege, damit ich auf die schießen kann, damit ich vorwärts komme. Mal bluten, wer tun sie? Kurz. Ähm, Feuerzeug brauche ich nicht, das war oben. Äh, ich mache mal runter. Äh, ich würde gerne. Ich nehme das erste Hilfe Spray mit, ein rotes Kraut und ein Erste Hilfe Kasten. Mal schauen, was passiert. Das Problem ist halt, wenn ich irgendwo sterbe, spiele ich diesen Teil wieder. Und ich habe das Gefühl, ich kann da halt sterben nochmal. Okay, jetzt gucken wir mal auf dieses Rauschen nochmal bitte. Ich frage mich, ob das Zombie immer wieder aufsteht und stirbt, weil er halt hängt. Oder weil er so tot ist, dass er nicht mehr aufstehen kann, als Zombie. Ich habe war mal kurz Also dieser Dude steht auf, das weiß ich jetzt. Das ist ein Runshot, dann nehme ich diese Waffe hier raus. Und der hängt jetzt nicht mehr hier, sagst du? Weil ich habe das vorhin geschaut. Ich dachte, der hängt nee, warte mal, ich bin rausgerannt. Oh ja, der hängt nicht mehr. Hab ich doch richtig gehört. Ich war mir nicht sicher. Ich, hab vorhin, ich bin vorhin am Fuß gemacht. Genau, ja eben, ich dachte mir schon, deswegen... Ich muss jetzt schon zum zweiten Mal spielen, weil ich an den Hain gestorben bin. Also du bleibst hier. Und der Schlüssel ver verbraucht sich. Ja, Tod passiert leider zu viel in diesem Spiel. <lacht> Kurz nachladen. Ich hoffe nur die blöden Wespen packen mich diesmal nicht. dasmal bin ich gut rumgekommen. Rum gekommen. Mal schauen. Da kommen sie. Nope. Wo 2? Da ist Zimmer 2. Okay, ich habe ein Video hinten und das nach rechts. Das Mühsamste ist das Kistenrätsel, dass ich das jedes Mal machen muss jetzt. Allein schon deswegen, also Rätsel, naja, Rätsel. Die Passage mit den Kisten. Allein schon deswegen will ich nicht sterben. Und die Spinnen. Ich will die Spinnen nicht mehr sehen, aber die kommen eh nochmal vor. muss ich die Kisten nicht komplett rüberschieben. Wobei hier zwei hätten locker gereicht, um rüber zu hüpfen, aber nein. Jill braucht den Easy Way mit drei. Ja, ich glaube noch ein bisschen. Ja. Ah.